Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, meine Güte, ja, jetzt ist eine wunderbare Zeit vorbei, gerauscht, ähm, fühle ich das so. Und da ist jetzt nicht nur der Kongress sozusagen nach acht Tagen, das jetzt langsam zu Ende neigt, aber das war für mich diese Zeit viel mehr. Eigentlich den ganzen Sommer verbrachte ich damit, wunderbare Interviews führen zu dürfen und ja, neue Menschen kennenzulernen, die hier bei dem Kongress bereit sind mitzumachen und ihr Wissen zu teilen und zu helfen. Und jetzt heute, das ist heute WHO-Welttag für psychische Gesundheit, ist unser Abschlussfeier sozusagen. Das möchten wir auch ein bisschen. Musikalisch gestalten, zumindest ein wenig und ähm, auch heute, an diesem Abend, haben wir vier Gäste, die danach eben im Live-Talk ähm, ja, ein wunderbares Gespräch mit uns da eben führen werden. Eine Teilnehmerin ist noch unterwegs in unser Talk und... Bevor die Runde vorstelle, würde ich vielleicht gleich mit der Musik beginnen. Was hält ihr davon? Okay. ja. Thomas. <lacht> okay, ja, im Vorgespräch mit der Gabriela gab es ähm, so eine spontane Situation, wo sie gefragt hat, warum die Gitarren da hängen. Da habe ich ihr ein bisschen was erzählt. Und da haben wir uns gedacht, okay, wieso machen wir nicht einfach ein bisschen Musik dabei, ja ein bisschen musikalische Begleitung. Und deswegen werden sich vielleicht einige wundern oder auch nicht. Aber wir haben so zwei, drei Songs vorbereitet für den heutigen Tag. Und das ist ein Song, der ganz gut zur Thematik passt, auch zum Thema vielleicht Trauma und Trauma überstehen, überwinden. Und zwar von Peter Maffei, Nesaya oder auch Ich wollte nie erwachsen sein. Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Okay, da ist jetzt was zu hören. Aber Und doch hat man mich oft verletzt. Und irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Und erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät. Zu spät, zu spät, unten auf dem Meeresgrund, wo alles Leben ewig schweigt, kann ich noch meine Träume sehen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 Thomas, ja, das ja ist das. gerne. Wow. Und ähm, vielleicht die Geschichte oder äh, an die Geschichte anzudocken, was Thomas gesagt hat. Ähm, ich muss sagen und dann kann ich Ihnen ja auch, das mir vorstellen. Ich wusste gar nicht davon, dass er musikalisch ist, dass er ein Instrument spielt und dass er so eine Stimme hat. Und dann, wo ich ja seine Gitarre entdeckt habe, dann hat sie ja plötzlich geheißen. Na ja. Er hat ja in den USA gelebt. Er war ja der German um, Johnny Cash. Der war ja auf Touren und so weiter. Der hat Platten. Okay. <lacht> Weil, ich glaube, dass die meisten auch, auch auf LinkedIn kennen den Thomas eigentlich als Traumatherapeut, nicht wahr? Und Ausbilder und um, Keynote Speaker. Und das war halt für mich eine ganz große Überraschung. Und ich finde das total schön. Ja. okay. okay. <lacht> genau. Dann haben wir heute noch hier den Timo Janisch. Und der Timo ist ja CEO bei HealVersity. Und HealVersity ist ja die erste Akademie, wo eben Epigenetik-Coaches ausgebildet werden. Dann ist heute zu Gast der Fried Günther. Hi. Ja, hallo. Und er ist Inhaber von Mind. Ähm, sag bitte du nicht, ich will mich da nicht. Okay, äh, naja, ich habe einen Verein, mit dem habe ich eine Kinderkarateschule, ähm, das ist so nebenbei entstanden. Ähm, ich arbeite äh, auch noch als Heilpraktiker Psychotherapie. Ich nehme aber nur so acht bis zehn Klienten im Jahr an, äh, weil ich sehr intensiv arbeite. Oh und über äh, Serious Mind Akademie habe ich eben auch äh, Kurse und äh, Seminare. Es gibt noch ein paar Projekte mehr, aber äh, mhm. kommen vielleicht später irgendwann noch drauf. Ja, ja vielen Dank äh, fürs. Ich habe einfach ja. mit der Akademie, mit dem Namen war ich unsicher. Lieben Dank. Ja. Genau, aber du weißt ja früher auch eben, als, als Therapeut hast du ja gearbeitet, jetzt bist okay. du ja viel etwas mehr in, in Coaching rein, ähm, auch eben Executive Coaching, beziehungsweise, dass du, ja, wie du erwähnt hast, große Projekte hast, wie können wir nochmal drauf zurückgreifen. Ja. Danke. Und wir haben hier noch Satya Marchand. Hallo Satya. Oh, jetzt hören wir dich wieder nicht mehr. Jetzt noch mal. Ja, jetzt müsstest du mich hören. Ja, verzeih. Yeah. <lacht> okay. <lacht> oh, ja. Genau. ja, jetzt klappt, wie schön. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, um, ich freue mich auch. Ja, sie ist ja auch eben Traumabegleiterin, Therapeutin und selbst auch überlebende spirituelle Lehrerin. Und ja, dann lass uns unser Talk starten. Okay. <lacht> genau, ich ändere wieder zurück, dass man uns genau gleichartig sieht. Ja, wir ja. um, hatten jetzt für die vergangenen vier begangenen drei von vier Live-Talks immer diesen Überschrift Trauma, Gewalt und Missbrauch sind kein Tabu. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft und äh, Message in ja. unserer Gesellschaft. Ähm, und das ist auch eben ein Commitment, was alle Speaker, alle, die die Interviews mitgemacht haben und die am Kongress teilgenommen haben, vertreten. Und heute auch geht ja primär darum, dass wir das beleuchten. Naja, warum denn sind diese Themen kein Tabu für dem und diejenigen? Und lasst uns vielleicht ähm, mit Timo beginnen. Timo, ausgepickt. Ja, vielen Dank. Dass ich heute hier dabei sein darf. Genau, mein Name ist Timo. Ja, warum Trauma für mich kein Tabu ist. Der, meiner Ansicht ist der erste Schritt, über Trauma zu sprechen und Trauma zu benennen, schon mal der erste kleine Schritt auch Richtung Heilung. Und Trauma findet ja auf verschiedenen Ebenen statt. Das heißt, wir haben beispielsweise die individuelle Ebene, ja, biografisches Trauma, Entwicklungstrauma. Wir haben aber auch die transgenerationale Ebene, das heißt, Traumata können vererbt werden, tatsächlich auch epigenetisch, auch über Genregulierung, aber natürlich kann, kann sozusagen jede Zelle auch Trauma speichern. Und wir haben das Thema des kollektiven Traumas. Ne? Das heißt, ähm, ganze Gesellschaften und wenn wir jetzt von verschiedenen Themen sprechen, ob das Missbrauch ist, etc., ist es ja so, dass es sehr häufig in der Gesellschaft stattfindet und man kann dann auch schon von einem kollektiven Trauma sprechen. Ja? Und deshalb ist es meiner Meinung nach so wichtig, dass wir beginnen, über Trauma zu sprechen, über diese Themen, die da passieren, damit, ja, damit dieses Bewusstsein in der Gesellschaft erstmal entsteht, ja, damit wir Systeme verändern können, weil mein großes Anliegen ist es, nicht nur Individualtrauma zu adressieren, sondern wirklich auch kollektives Trauma, weil erst wenn wir das tun, können wir auch Systeme verändern, die Menschen traumatisieren. Und wenn wir die Systeme nicht verändern, in denen wir leben, ja, egal, ob wir jetzt vom Schulsystem ausgehen oder anderen Systemen, wo immer wieder Retraumatisierungen stattfinden. Wenn wir nicht beginnen, wirklich kollektiv die Sache auch anzupacken, die Systeme anzuschauen, ja, dann werden wir auch auf der individuellen Ebene den Menschen im Einzelnen helfen können. Aber Traumaheilung bleibt auf der rein individuellen Ebene Symptombehandlung gesellschaftlich gesehen. Und deshalb ist es für mich ja, wichtig, dass eben Trauma oder auch die, die, die Erlebnisse, die damit zusammenhängen, eben kein Tabu sind, sondern in die Gesellschaft getragen werden. Und es ist eben auch ja, Verantwortung, darüber zu sprechen ja und das nicht unterm Deckel zu halten. Umso mehr wir das tun, umso stärker wirkt Trauma auf allen Ebenen, ob transgenerational, kollektiv oder individuell. Und ja, das ist das ist eben ein Anliegen. Und ähm, auch zu verstehen, was passiert eben, wenn ich einem, mir ein Trauma widerfährt, ja, ob das ein Entwicklungstrauma ist oder andere Traumata. Was passiert eigentlich auch in meinem Körper? Wie wird das abgespeichert? Was passiert in meinem Körpersystem? Wie wirkt das auch auf meine Gesundheit etc.? Und ähm, ja, das ist, das ist mein, mein, mein Appell, äh, Trauma sozusagen nicht zu tabu tabuisieren, ja. sondern eben das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und noch zum Abschluss finde ich es wichtig, ähm, wenn wir, wenn wir Traumata tabuisieren, es hat ja auch sowas, ja nee, traumatisiert bin ich nicht. Sowas habe ich nicht erlebt. Ja, Das sind nur ganz schlimme Sachen, die ein Mensch in seinem Leben erlebt hat. Eben, Es kann ausschließlich Missbrauch oder Gewalt sein. Aber jeder von uns hat das eine oder andere Traumata über längere Zeit oder kür kürzere Zeit oder Schocktrauma erlebt. Und erst wenn wir die Menschen auch sensibilisieren und klar machen, ja, Trauma ist ein Teil von uns allen. Ja, und wir alle sind verantwortlich, da auch hinzuschauen und es zu integrieren. Dann kann sich auch nachhaltig was verändern für uns in der Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Ja, Satya macht ja schon ganz schön. Ganz schön ja, ja, total. Also, ich kann das alles unterschreiben, was du sagst, Timo. Und ich erlebe das auch. Oder was heißt, ich erlebe das auch? Ich sehe es auch so, dass Trauma weit über eine Individualität hinausgeht, sondern dass Trauma eine enorme gesellschaftliche Relevanz hat. Und. Es ist ja auch glücklicherweise mittlerweile so, dass auch führende Traumaforscher davon sprechen, dass wir in einer komplett traumatisierten Gesellschaft leben. Und ich finde es tatsächlich auch wichtig, das gar nicht so als düsteres Bild zu zeichnen, so nach dem Motto, oh weh, oh weh und es nicht mehr zu helfen. Aber wenn wir versuchen möchten, die Welt zu einem schöneren, sanfteren, friedlicheren Ort zu wandeln, dann kommt man um das Wissen von Trauma überhaupt nicht drum rum. Und es ist genauso, wie du gesagt hast, Timo, wir können den, das, das Individuum, den Einzelnen, den können wir niemals in die Heilung bringen, solange die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Da kann man nur das, das Leid mindern oder es ein bisschen erträglicher machen. Und was ich auch genauso sehe wie du, dass die Menschen, die zwar leiden, aber gar nicht wissen, dass für sie der Kontext Trauma ein zuständiger Kontext ist. Und das ist aber so immens wichtig, denn wenn ich gar nicht weiß, worunter präzise und genau ich leide, umso schwieriger ist es halt, Abhilfe zu schaffen. Und für mich ist es halt so auch, wie du es gesagt hast, super wichtig zu verstehen, dass Trauma nichts Psychisches ist. Das heißt, dass da die Adresse auch nicht der, der Psychotherapeut oder das Mindset ist, sondern dass Trauma etwas Körperliches ist. Trauma ist ein Körperzustand. Und je genauer man weiß, wo man ansetzen kann, umso effektiver natürlich alle Veränderungsbemühungen, die wir auf den Weg bringen. Ja? Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich nur mit vielen Worten genau das bestätigt, was du <lacht> gesagt hast. <dass die> Menschen... <lacht> ja. <lacht> Fried günther magst du das jetzt auch noch mal aus deiner Sicht bleibt? Ja, ich muss da hier quer von der Seite reinspringen, weil ähm, meine lebenslange Arbeit äh, mit, mit Menschen zeigt mir halt immer wieder, ähm, Trauma ist ein, ein individueller Prozess, bei dem jemand eine Erfahrung nicht verarbeitet bekommt. Und Jetzt ist es halt ganz spezifisch so, dass Kinder auf Umweltreize anders reagieren als Erwachsene, nämlich in dem Punkt, dass sie wissen, dass ihr System sich noch entwickelt und dass starke Eindrücke von außen sie überfordern und sie die Erwartung haben, dass Erwachsene sie davor beschützen und auch handeln für sie und wenn Kinder in solchen Situationen alleine gelassen werden, erleben sie, dass es keine Hilfe gibt, weil sie wissen, sie sind nicht handlungsbefugt. Und sie erleben, es überfordert ihr Nervensystem. Und das ist praktisch eine objektive Information. Und das ist dann ein Muster, was sich festsetzt auf ähnliche Erfahrungen später im Leben. Der traumatisiert ist der, der immer wieder dissoziiert, weil er erlebt, dass ihn etwas überfordert und er nicht versteht, wieso nicht jemand anders kommt und handelt. Mhm. Und ähm, für mich gibt es, so, ob ich mich darauf einlasse, dass es kollektive Traumata gibt, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich bestätigen, dass wir Umweltbedingungen haben, wenn wir einen Dauerstress um uns herum haben und das auf jemanden trifft, der eh schon in einem subjektiven Gefühl, der äh, ich kann es nicht schaffen, lebt, trifft, dann ist das eine besondere Belastung. Also ich würde nicht sagen, dass wir kollektive Traumata entfernen müssen, äh, sondern dass wir Dauerstress manchmal erst entfernen müssen, dass wir jemanden in eine sichere Umgebung begeben müssen, bevor er sich überhaupt einlassen kann, dass es darum geht, dass ihm etwas zu viel ist und dass man das dann bearbeiten kann. Okay. Okay. Und ähm, insofern und Erwachsene haben andere Reaktionsmuster auf gleiche Situationen. Deswegen gibt es nicht die traumatisierende Handlung, sondern ein, ein, ein Erlebnis wird erlebt von jemandem, der ähm, dem gewachsen ist oder subjektiv entscheidet, dass er dem nicht gewachsen ist. Das muss man mal dazu nehmen. Und in meiner Arbeit ist es so, dass, dass sich dieser Punkt, wo jemand das so erlebt, auffinden lässt und überführen lässt in einen, das ist jetzt nicht moralisch wertend gemeint, erwachsenen Umgang, sondern in dem ich ihn dabei begleiten kann auf seiner Reise, wie er eine erwachsene Handlungskompetenz erlangt für Situationen, für, in denen er früher mal gespeichert hat, dass er sie nicht handhaben kann mhm. und die deswegen als lebensgedrohlich erf erfahren werden, Ich glaube, äh, so meine Position dazu. Ja, ja, lieben Dank. Und ähm, ich glaube, die, die anderen Vorsprecher ähm, genauso denken und meinen, weil wir ähm, ja, ja. ein bisschen genau ähm, auch ihre Arbeit kennenlernen dürfen. Ähm, Vielleicht war jetzt eben der Fokus mehr auf, ne, warum ist das kein Tabu für sie, einfach mal äh, ja, Trauma. Ja. Und sind wir mit dir absolut d'accord? Ich sehe das genauso und ich glaube, dass die anderen auch, dass gerade Kinder auch nicht mhm. weil, durch diese Einwirkungen damals ne, Überlebensstrategien entwickeln, mhm. die ja nicht bewusst ja, passieren. Ja. Und das ist ganz klar auch in der Persönlichkeit dann. Ne, so, ja. Teil der Persönlichkeit wird. Ähm, magst du uns noch erzählen, warum du, du sagst und du meinst, dass Trauma, Gewalt und Missbrauch keinen kein Wegs ähm, tabu sind und ta tabu sein dürfen oder bleiben dürfen? Ähm, tabu, tabu sowieso nicht. Ich sehe eher die Gefahr, dass, dass ähm, der Begriff Trauma äh, entwertet wird. Dass er auf viele Situationen überall, wo jemand jetzt sagt nicht klarkommt, dass dann gleich von einem Trauma gesprochen wird. Mhm. Ich habe eher die, die Sorge, dass ähm, äh, dadurch ein bisschen entwertet wird, wie schlimm das ist, wie, wie traumatisierte Menschen ihr Leben erfahren und erleben. Ich glaube nicht. Ähm, das Problem ist eher, ähm, und da gebe ich euch recht, zu sagen, ja, das ist ein individuelles Schicksal, kollektiv, den Begriff, vielleicht stört mich nur der Begriff kollektiv, es fehlt letztlich immer an Aufmerksamkeit auf die individuelle Situation, dass wir uns nicht im Miteinander genügend Aufmerksamkeit geben können. und ähm, ähm, Tabu ist es nicht, es ist eher, was angesprochen wurde, war ja eher, dass wir, wir sehen, wie Menschen betroffen sind, die selber äh, nicht das Wertgefühl haben, sich darum zu kümmern. Sie, der, der Traumatisierte hat ja eher das Gefühl, dass er ein unvollständiger Mensch ist, ein Versager, weil er nicht so heil und gesund funktionieren kann wie die anderen. Mhm. Und ähm, die müssen wir nicht ans Licht zerren, äh, wenn wir sagen, Tabus, äh, Traumata sollen nicht äh, äh, tabuisiert werden. Also, als Licht sollen der Traumata auch nicht, ähm, nur eben auf Menschen zugehen und den Mut machen, äh, dass es lösungsfähig gibt. Ich glaube, also im, im, im Sinne dessen war ja das angedeutet, dass ja. ähm, Tabu, Gewalt und Missbrauch in der Gesellschaft nicht salonfähig ist. Also das wird ja nicht, mhm. na, darüber wird ja kaum gesprochen und die Betroffenen gerade, und das sind viele Menschen, ähm, wie du auch erwähnt hast, ne? also wegen äh, mangelndes Selbstwertgefühl oder auch ja, toxischer Scham, was da eben alles entwickelt, sich entwickelt haben, aber ähm, auch nicht dazu kommen, sozusagen, ähm, das da, darüber zu erzählen. Aber auf der anderen Seite, die Gesellschaft ist nicht aufnahmefähig. Also auch im Arbeitsumfeld, das ist ja, wirklich oft genug passiert, ne? dass halt letztes endes gewisse Konsequenzen darauf folgen und dieser sichere Ort oder diese ja, sichere Umgebung und Gefühl, was traumatisierte sich zu öffnen brauchen, gar nicht gegeben ist. Mhm. Mhm. Ja, also möchte ich das nur meine, meine Arbeit ist zum Beispiel wesentlich. Ähm, dass ich Gruppen aufbaue von Leuten, die aus der Arbeit kommen, äh, die sich gegenseitig im gemeinsamen Schutzraum erleben, um ähm, sich austauschen zu können. Ja, ja wunderbar. wunderbar. Das, das ist eigentlich, was Sie auch zum Teil vielleicht am Arbeitsplatz brauchten. Ähm, genau. Mhm. Ja, danke. Äh, Thomas. Ja. Unser Herr John Cash. Naja, ja, nee, ich hätte das nicht machen sollen. Ähm, also ich unterschreibe viele Sachen, die ich schon gehört habe. Ich arbeite auch an Schulen tatsächlich schon seit vielen Jahren, mache da Vorträge, Umgang mit traumatisierten Schülerinnen und bilde Lehrer aus und so weiter. Und da gibt es eine spannende Studie von 2013, Markus Landolt in der Schweiz. Ergebnis war 53 Prozent der Schulklasse traumatische Erfahrungen gemacht. So ja, Und das ist immer so eine heftige Zahl, die ich ganz am Anfang schilder, nach dem Motto, es ist viel verbreiteter, als man denkt, aber viele fliegen einfach unterm Radar und die, die Kinder, die so drüber sind, die häufig auch so mit, was ich, mit ADS oder so tituliert werden oder so, wenn man da mal genauer schaut, was ist da los, die sind meistens genauso betroffen wie die Kinder, die so unterm Radar fliegen, die so ganz still sind, dissoziiert aus dem Fenster gucken, aber nicht so stören, sag ich mal, Und da so ein bisschen sensibilisieren, dass es Gerade weil Timo das meinte, wir müssen gesellschaftlich auch mal schauen, das ist so mein Hebel, den ich versuche halt mit den Schulen ins Gespräch zu kommen und als Therapeut. Oder, oder ich sag mal, ich habe auch so einen philosophischen Background, was ich immer interessant finde, ist einfach auch die Sinnsuche dahinter, ja? Also die ontologische Perspektive. Klar ist das symptomatisch ein körperliches Problem. So. Das heißt, hattest du ja gesagt, ja, ne? es ist dieses nicht vom Mindset unbedingt, aber. Ich würde sagen, auch. Ja? Es ist schon häufig die Frage nach dem Warum. Warum ist mir das passiert? Warum hat mir keiner geholfen? Warum, warum, warum? Das ist eine Sinnfrage. Das ist ja keine Diagnose in dem Sinne. Ja? Und dann basierend ja auch auf der Arbeit von Frankel und so weiter zu schauen. so Wie sind die Grundmotivationen? Kann ich wieder vertrauen? Ein Trauma ist ja etwas, was mich aus der Welt... Das ist ja so ein Entsetzen. Ich bin nicht mehr da, ich bin im freien Fall gewesen. So, ja? Wie kann ich wieder Halt finden? Wie? Wie kann ich Werte wiederfinden? Wie kann ich wieder Beziehungen zu mir und anderen aufnehmen und Sinn in diesem ganzen Kontext finden? Das würde ich eigentlich noch ergänzen zu den Gedanken, die wir schon hatten, die ich, die ich auch mittrage. Auch so dieses Kritische ist nicht alles Trauma. Da bin ich auch so zwiespältig. Ne? Irgendwie bin ich froh, dass es dass vielleicht ein bisschen zu viel drüber gesprochen wird, ist es allemal besser vielleicht, als wenn es zu wenig wird. Ne? Aber dann muss jetzt aufpassen, dass es nicht so, ein, so eine Modeerscheinung irgendwann wird. Aber wo zieht man da die Linie? Wo ist jetzt zu viel, zu viel? Und dafür bin ich auch dankbar für solche Kongresse oder ähm, Interviews, wie auch immer. Ne? Also das wäre vielleicht noch die Ergänzung, die ich jetzt hätte. Einfach so die philosophische Perspektive, die ich sehr häufig habe. Warum, warum, warum? So, ja? Neben dem Ganzen, wie komme ich daraus? Ja. das ist häufig so, was ist jetzt, was mache ich mit meiner Existenz, ja, existenzielle Lehre, mhm. das sind, und das sind sehr tiefe, aber auch sehr schöne Gespräche, gerade wenn man von diesem posttraumatischen Wachstum, was es ja dann auch gibt, mhm. eine neue Sinngebung sich selbst findet, ja, das sind ja starke Menschen, die solche Sachen überstanden haben, so was, genau. wenn ich das integriert habe, wie geht es dann weiter, finde ich immer super schön zu begleiten, auch neben dem, mhm. was Sie jetzt noch erwähnt hattet, so, ne? und das ist jetzt auch meine persönliche Mission mit LinkedIn, da ich, ich, weiß nicht, vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen habe, das auch auf so einer Business-Plattform ein bisschen publik zu machen. So habe ich da gemerkt, da gibt es noch ein paar andere, so wie ich, ja, aber ich merke, da tut sich was insgesamt, ja. bewegt sich ein bisschen was, vielleicht auch durch die, die letzten Jahre und so, ne, die Geschichten, die da passiert sind. So. Ja, ja. ja, genau, das würde ich gerne noch anfügen. Also diese philosophische, existenzielle Ecke ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Ja, danke dir. Und da, da haben ja. wir ja schon wieder zwei so Köpfe, vielleicht. <lacht> ähm, diese, diese Lehre, nicht wahr? Also, und Sinn, Sinnfindung oder Sinngebung, ne? dass ich dem Leben Sinn gebe. Aber <lacht> traumatisierte haben ja unglaublich oft mit, mit innerer, innerer Lehre zu, zu tun und ähm, häufig daraus resultiert, weil ein Inhalt ja nie entstanden ist, also im Sinne selbst. Ne? Wer bin ich denn überhaupt, wenn ich ja nur für, andere, ne, für Bedürfnisse anderer gelebt habe? Und dann ist es ja tatsächlich ein, ein, ein gar nichts fassendes Etwas. Oder auch die Zustände ähm, mit, mit äh, Freeze zum Beispiel, also wo dann tatsächlich ne, das sein und Leere, habe ich auch öfters durch Dissoziation auch äh, also wirklich erlebt. Und ich finde sehr, sehr gut deinen Ansatz auch, dass du ähm, in Schulen zum Beispiel ne, unterwegs bist und ähm, auch den Punkt, dass, dass, dass Menschen viel mehr Fortbildung brauchen. Also auch im Sinne, okay, äh, wie erkenne ich denn das? Wie erkenne ich denn das, ob ich überhaupt betroffen bin? Das ist, was ja auch gesagt hat, ne? dass viele eigentlich leiden unter tausend verschiedenen Dingen und die haben keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Und dann nehmen sie so ein pill und nochmal noch nochmal was und ist eigentlich gar nicht klar. Also dieser Bewusstsein, der hm. Bewusstheit dafür gar nicht gegeben. Und wie du sagtest, sobald zum Beispiel Pädagogen, Erzieher, oder auch ähm, ja, Pädagogen, äh, aber auch Führungskräfte, letztes das weil viele, die ja auch in der Kindheit traumatisiert worden sind und jetzt heute ähm, ja, ganz normal angestellt sind oder auch selbst Führungskraft sind, ähm, aber nicht wissen, warum sie zum Beispiel einen Wahnsinnsehrgeiz besitzen oder warum perfektionistisch geworden sind oder sonst was. Ähm, wenn, wenn, wenn sie diese, diese Folge. Strategien von Traumatisierten kennen könnte und würde, das wäre deutlich hilfreich. Also deutlich mehr hilfreich, glaube ich. Mhm. Gerade auch schon in der Schule, was du sagtest, dass da manche, ne, ähm, tatsächlich einer ist ja hyperaktiv, das ist ja auch eine Erscheinung, aber es kann sein, dass eben nur noch ne, komplett durch ist und dissoziiert und, und eben äh, abwesend ist. Oder gibt es ja eben immer, äh, dazu gehörte ich auch, <lacht> die ja immer gucken, ja, was der Lehrer oder Lehrerin will und das Erste gemeldet hat, dass es dann auch macht. So. Mm, ja. Ja, mit Unterwerfung zum Beispiel, Gehorsam, das ist wie, wie Michaela Huber das nennt. Ne? Ja. ja. Und sobald sie das, das halt wüssten, dann könnte man auch viel mehr, glaube ich, ähm, einfach reagieren und dort schon früh genug intervenieren. Ja, also die, die ich, ich wollte, ich sehe ja Fried, aber ja. vielleicht Satya Ersten und Timo, weil das war ja schon die ganze Zeit schon. Oh Gott, oh Gott. Ja, es tut mir leid, wenn ich so nicke, dann ist das eigentlich nicht so, hier nehme ich dran, nehme ich dran, sondern das ist so eher, dass ich so, so zustimmend dann bin <lacht> und deshalb immer, immer nicke. Und ich, ich finde das nämlich so schön, was Thomas gesagt hat, diese, diese Brücke aufzuschlagen, erstmal zu dem Sinn, weil das ist, was was die, zumindest die Menschen, mit denen ich arbeite, was die wirklich arg umtreibt, erst recht, wenn die schon in einem etwas höheren Alter sind, dass sie sich fragen, ähm, habe ich jetzt mein Leben eigentlich vergeudet? Was mache ich mit den Jahren, die mir auch niemand wiedergibt? Das ganze ungelebte Leben, wo, wo ist denn da der Sinn? Also ich finde tatsächlich, diese Fragen nach dem Sinn, die sind zumindest für bestimmte Menschen komplett unverhandelbar, die sind so wichtig. Und der Sinn reicht dann eben nicht immer nur aus, ihn in Kausalketten festzuklopfen, sondern das geht dann wirklich auch in unspezifischere Bereiche. Und dann kommt man in Richtung Glaubensmodelle und Weltanschauung. Was ich aber enorm wichtig finde, was ich auch für die Heilung deshalb so wichtig finde, weil diese Glaubensmodelle und Weltanschauungen, die helfen, ja, die sind ja wie so ein Koordinatenkreuz, an dem ich meine Entscheidungen festmachen kann und ich muss mich ja täglich entscheiden, esse ich einen Smoothie oder eine Scheibe Brot, wen wähle ich, was ziehe ich an, bin ich minimalistisch oder hedonistisch? ich muss mich immer irgendwie entscheiden und wenn ich halt ein intaktes Glaubensmodell oder Weltmodell habe, dann helfen mir diese Entscheidungen einfach oder fallen mir einfach viel leichter. Also die Fragen nach dem Sinn finde ich einfach unfassbar wichtig und was ich auch so, wichtig finde, was du gesagt hast, Thomas. Das ist die die frage was für eine aufgabe hat eigentlich der verstand in der traumaheilung weil natürlich ist trauma etwas Körperliches aber erstens interagiert und wechselwirkt dieses körperliche mit unserer psyche und der verstand hat die finde ich sehr große aufgabe eine sinnhaftigkeit da reinzubringen und damit eine nachvollziehbarkeit zu generieren und wenn die da ist stiftet das sicherheit was hin wiederum dem nervensystem gut gefällt also es ist überhaupt nicht so dass ich denke der verstand hat da irgendwie nichts weiter zu tun. Der kann, weiß ich nicht, so Doku machen, sondern Nein. der hat auch in der Heilung wirklich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das finde ich eben sehr schön, Thomas, dass du darauf hingewiesen hast. dann so. wollte ich, glaube ich, hat Gedanken ja. ja. ja. Ja, also bei mir hat es total resoniert, auch was Thomas gesagt hat und vor allem eben auch diese Tatsache, dass an Schulen, das finde ich unglaublich wichtig, ähm, weil ich glaube, dass wir eben eine traumainformierte Gesellschaft brauchen und Schul Schulsystem ist ein Teil davon, weil hier passieren unglaublich viele Retraumatisierungen. Ja, also also Schüler, die in diesem Schulsystem, was wir aktuell haben, festhängen. Die werden durch verschiedene Handlungen, durch verschied auch durch das System, wie es strukturiert ist, nur nach Fehler bewertet zu werden oder vielleicht auffällig zu sein und dann erst recht eins über den Deckel zu bekommen ja. ähm, oder ausgespielt zu werden. Und das, das ist eine ständige Retraumatisierung. Es hat nichts mit Heilung zu tun. <lacht> Führt zu immer mehr Abspaltung. Und das Gleiche, das beobachten wir ja auch bei Hilversi, auch im Gesundheitssystem passieren immer wieder Retraumatisierungen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Gesellschaft, die überhaupt traumainformiert ist, die versteht, okay, was ist denn überhaupt Trauma? Was sind diese schmerzhaften Erfahrungen? Und was mir schon nochmal wichtig ist, auch zu sagen, wenn wir Seminare machen und wir da 50 Menschen haben und wir dann die ganzen Glaubensmuster sehen, die Verhaltensmuster in den Gruppen, auch wenn wir gruppendynamisch arbeiten, dann tauchen wir immer, also zum gewissen Grad tauchen diese, gerade in gruppendynamischer Arbeit, unglaublich viele Traumata auf. Und ich glaube, ich finde es wichtig, gar nicht da an diese Diskussion zu gehen, ähm, ist ein Trauma nur, wenn es äh, sozusagen das und das Kriterium erfüllt, das ist was sehr subjektives meiner Meinung nach, wie ich ein Trauma wahrnehme. Der eine Mensch kann ein ähnliches Erlebnis haben, kann es aber gar nicht so subjektiv wahrgenommen haben wie jemand anderes. Sondern ob ich das dann schmerzhafte Erfahrungen nenne über einen längeren Zeitraum oder ob ich das Traumata nenne, ist für mich gar nicht so, gar nicht so wichtig, weil am Ende geht es ja um die Heilung. Es geht darum, dass wir verstehen und uns bewusst werden, okay, wozu führen diese schmerzhaften Erfahrungen und diese Traumata auch in, auch in unserer Gesellschaft und was, was ich beobachte, ist, wenn, wenn eben so viele Traumata vorherrschen, auch in der Gesellschaft, dann baut sich natürlich darauf auch unsere Systeme auf. Und ähm, wenn wir davon ausgehen, wir brauchen ja nur mal das Konsumsystem nehmen, beispielsweise, ja, immer, immer der Beste sein zu wollen oder die Beste sein zu wollen, ganz, ganz in die oberste Etage zu kommen und so weiter, dann hat das ganz oft was mit Sucht zu tun. Also Konsum, ständig zu arbeiten, Leistung zu erbringen, ist Sucht und Sucht kommt aus Traumata. Sucht entsteht, wenn wir erstmal da einen Schmerz haben, den wir abgekapselt haben von uns und die Verbindung nicht mehr zu diesem Teil in uns finden. Und dann versuchen wir das eben über Sucht zu füllen. Ja? Und ob das jetzt ein Trauma oder eine schmerzhafte Erfahrung ist, wir müssen beginnen, diese Teile, die wir von uns abgespalten haben, durch die schmerzhaften Erlebnisse in unserer Kindheit oder auch in unserem jungen Erwachsenenleben, diese Verbindung zu diesen Anteilen wieder aufzunehmen. Und das ist nicht nur schön, das kann auch mal wehtun. Ja? Aber ich habe aus eigener Erfahrung, die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich heilend ist, auch diesen schmerzhaften Anteil in mir wieder anzunehmen und zu sehen, der ist da und dann fließen die Tränen, da kommt da die Wut, da kommt da die Trauer und es wieder als ein Teil zu mir zu nehmen und in dem Moment baue ich eine Verbindung zu diesem abgespaltenen Anteil auf, der etwas erlebt hat. Ja. Und so schafft, schaffen auch die Menschen wieder die Verbindung zu ihrem Selbst besser zu finden oder zu dem Wahren selbst besser zu finden. Und das meiner Meinung nach fängt an bei einer traumainformierten Gesellschaft, die ganz anders mit Menschen, die besondere oder auch, auch schmerzhafte Sachen erlebt haben in ihrem Leben, umzugehen. Ne? Und deshalb plädiere ich auch immer viel, eben auch auf die Systeme neben der neben der individuellen Unterstützung bei Traumaarbeit. Okay. Du hast auch Gedanken gehabt. Ja, ja. <lacht> es gibt einen ein sehr banales Indikator für Traumatisierung. Das ist meiner Meinung nach immer dann der Fall, wenn jemand nicht fühlen kann oder nicht fühlen will. Mhm. Weil äh, das Fühlen vermittelt uns unseren Lebenssinn, nicht das Denken. Ich, es nützt mir nicht zu denken, was ich gut finde oder was ich erreichen will. Wenn ich es nicht fühlen kann, erfüllt es mich nicht, wenn ich meine ausgedachten Ziele erreiche. Also, und äh, meiner Meinung nach also, ist Traumatisierung halt immer dann entstanden, wenn ich etwas emotional erlebe, was ich noch nicht verarbeiten kann. Also meine Verarbeitungskompetenz war noch nicht ausreichend und ich entscheide dann. Äh, zwangsläufig, nicht, nicht unbedingt vorsätzlich, aber aus kindlicher Anschauungsweise, dass es besser ist, nicht zu fühlen. Und äh, der P dramatische Punkt ist halt der, ich kann nicht äh, nur ein, nicht nur Angst oder Schmerz ausschalten, sondern wenn ich fühlen ausschalte, schalte ich alle Gefühle aus. Die kann ich trotzdem lebenslang durch Denken ersetzen. Ich war selber über 40, bis ich gemerkt habe, dass meine Gefühle äh, auf diese Art und Weise alle virtueller Natur waren. Ich habe geliebt und war traurig und war wütend und äh, trotzdem waren es alles virtuelle Gefühle, äh, bis ich wieder Zugang zu Gefühlen bekommen habe. Und ähm, ob Aufklärung hilft, ich bin mir der Meinung, dass es ein pädagogisches Thema ist, jemand frühzeitig äh, mit Gefühlen umgehen zu lernen. Also insbesondere die, die Phase zwischen äh, Zahnwechsel und Pubertät ist die, wo äh, Kinder... Gefühle praktisch probeweise erleben. Sie erleben etwas und sie brauchen Erwachsene, die sagen, ich merke, du bist in einem komischen Zustand, das ist Trauer. Wenn diese Vermittlung nicht stattfindet, dann kommt in die Pubertät, hat er nur etwas, was ihn überwältigt, was er nicht einordnen kann, wo niemand gezeigt hat, was man damit macht, wie man das handeln kann. Und ähm, dann passiert es tatsächlich, dass in einer neunten, zehnten Klasse, heutzutage zwei Drittel der Mädchen sich ritzen, so. Das liegt aber nicht daran, dass ihnen das Spaß macht, das ist keine neue Drogenwelle, das ist wie jede Sucht, beruht darauf, dass ich glaube, meine Gefühle nicht aushalten zu können und etwas brauche, was mich runterfährt. Also. Also kann man sagen, ein äußerlicher Faktor, ein sozialer oder Verhaltensfaktor, an dem man Traumatisierung erkennen kann, ist prinzipiell dann immer auch Sucht. Ich muss die Ruhe, die ich, die ich innerlich nicht finde, muss ich mir ersatzweise mit Betäubungsmitteln holen. Mhm. Äh, auch das Ritzen ist ja nur eine Form, über äh, körpereigene Opiat-Ausschüttung, dann äh, eine Entspannung zu erfahren. Mhm. Oder Magersucht ist auch nur eine... Körpereigene Opiatausschüttung, die man zufällig entdeckt hat, Sexsucht, äh, bei der es nicht in Kontakt mit den Menschen geht, <lacht> sondern um durch Überreizung in Erschöpfungszustand zu kommen. Jugendliche also Jugendliches äh, Sport, übertriebener Sport, der, weil man nur durch Erschöpfung noch Ruhe finden kann. Ja. Und äh, was sehr früh eine Rolle spielt, ist, wenn ein Kind äh, sich aufregt, Kortisolspiegel erhöht ist, dann ist normalerweise der beruhigende Körperkontakt der Eltern der, ähm, an dem das Kind lernt, wie es runterfährt. Wenn es aber traumatisierte Eltern hat, die auch ständig mit erhöhten Cortisolspiegel liegen, das sieht man dann auch in der Epigenetik eben wieder, ähm, dann hat, wird das aber auch äußerlich festgemacht, weil das Kind kann nicht lernen, wie das Nervensystem sich runterfährt aus dem Stress. Und wenn man als jugendlicher Cannabis konsumiert, ist halt die blöde Geschichte, dass selbst wenn man das als Kind gelernt hat, das Gehirn diese Fähigkeit, den Körper zu beruhigen und die Hormone entsprechend zu steuern, wieder verlernt. So. Und deswegen entsteht dann eine Abhängigkeit, weil man es nicht mehr selber kann, weil man es nicht erlernt hat. Und selbst wir Menschen geraten in Situationen, wo ich auch als Normalmensch dissoziiert bin. Ob ich normalmensch bin, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es Normalmensch umso <lacht> <lacht> <lacht> äh, äh, Man gerät außer sich und dann braucht man Körperkontakt, um sich runterfahren zu können. Das mhm. so ist eine Sache. Oder diese am Anfang haben wir gesprochen von äh, äh, der Timo hat gesprochen. Oder auch du von Leuten, die so nach Erfolg und Anerkennung im Ausgestreben. Die sind ja auch den, den frühkindlichen Hintergrund, es nicht aushalten zu können, den Gedanken, dass mich niemand in der Aufmerksamkeit hält. Mhm. Weil als Kind glaube ich, ich muss sterben, wenn, ich, wenn meine Eltern mich nicht sehen, nicht wahrnehmen. Und wenn ich da ein Defizit habe, dann, dann muss ich das ständig kontrollieren später. Oder auf gesunde Art und Weise, dann bin ich wieder bei der Pädagogik, lerne, wie ich mir die Aufmerksamkeit hole, ähm, dass ich, dass ich wieder zu mir komme aus, aus der Dissoziation, nicht mehr zu wissen, wer ich bin. Und äh, man, Gabriella, äh, wir haben uns da nicht persönlich begegnet, aber wir sind beide auch in einem Speaker-Training. Also es ist uns beiden auch ein Bedürfnis, gesehen zu werden und wir kümmern uns darum. <lacht> Natürlich finde ich erzaumatisch, ja. mit denen zu werden, ja, natürlich. Und ja. gehört zu werden. Aber wir, wir wiederum auch die Leute, die uns so tierisch auf die Nerven gehen, weil wir ständig unsere Aufmerksamkeit anfordern. Also Defizit ist nicht immer nur eine Handlung, eine falsche Handlung, sondern es ist ganz häufig, dass wir Kindern, das notwendige Rüstzeug, um mit Gefühlen und im sozialen Kontext handeln zu können, nicht mit auf den Weg gegeben haben. Also, dass wir da unvollständig als Menschen noch sind. Mhm. Und das ist ja, der Punkt. Timo, hattest du anschließende Gedanken? Oder? Nee, auch nur mitgehört. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich, das hat mir eben auch angesprochen, auch nochmal das Thema, dass ja. Trauma besonders dann intensiv wirkt, wenn die Bindung in dem Moment nicht da ist. Zum Beispiel, um sich zu entlasten, um den überschüssigen Stress abzubauen, das ganze Adrenalin, was in den Zellen ist. Und wenn das nicht abgebaut werden kann, dann speichern wir das zum gewissen Grad auch in den Zellen tatsächlich. Und äh, das heißt, wir laufen immer mit dieser hochaktivierten Stressachse durch die Gegend. Ähm, und das, das fand ich tatsächlich auch mal einen, einen guten Punkt, der mich angesprochen hat. Wirklich, dass das Trauma bedeutet. Nicht nur das, die schmerzhafte Erfahrung in dem Moment, sondern dass da auch niemand ist. Niemand ist, über den ich diese Bindung sozusagen aufbauen kann, nachdem mir sowas passiert. Und eines, ein Grundbedürfnis ist ja in der Entwicklung, wenn wir, wenn wir zur Welt kommen, wenn die äh, wenn, sagen, Samen und Eizelle verschmelzen, ist Verbindung. ist ein unserer wichtigsten Grundbedürfnisse. Und das wird dadurch sozusagen nicht erfüllt, wenn wir dann alleingelassen werden mit so einer schmerzhaften Erfahrung. Und umso intensiver speichern wir es tatsächlich einmal in den Zellen, also in unserem Körper ab, aber genauso auch im, im Gehirn. Ja, zum Beispiel der Hippocampus ist ein Gehirnbereich, der speichert sich das Ganze. Und es das bedeutet, dass wenn wir in eine ähnliche Situation kommen, die uns nur ansatzweise einen Trigger dafür bietet, dass wir daran uns erinnert fühlen, wird das gesamte Stresssystem aktiv. Cortisol wird ausgeschüttet, Adrenalin, Adrenalin. Und wir erleben sofort wieder dieselben Gefühle, den gleichen Schmerz, die gleiche Trauer, die gleiche Wut. Und vielleicht hat unser Partner oder unsere Partnerin einfach nur einen Satz gesagt, der gar nicht so gemeint war, und wir gehen ja. total in die Luft. Ja. Dass das Stresssystem, was aktiviert wird, ja, sofort vor all diese schmerzhafte Erfahrung besonders gut abgespeichert wurde, weil wir uns eben keine Bindung aufbauen konnten in dem Moment. Ja. Bei mir war auch ganz, ganz typisch zum Beispiel äh, Panik und, und Angst, also diese, diese, dass, dass ich verlassen werde, dass ich alleine bleibe, dass ich hinterlassen werde. Das ist ja genau das, was, was du sagst, Timo. Und ähm, hatte letztes Jahr das mit, dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Situation gar nichts mehr zu tun gehabt. Aber ich habe das auch in die Partnerschaften mit reingenommen. Ne? Und ähm, ja, das war auch sehr, sehr lange nicht bewusst, so wie Fried Günther auch erwähnt, ne? mit 40 kommt man erst drauf und ich glaube, dass es auch bei vielen, die Bindungs- und Entwicklungstrauma, also Komplextrauma haben, ähm, erst so um die 40 und 50 oder sogar jenseits davon, ähm, erst ja, das begreifen, was letztes Endes mit denen los ist und, und dass sie... Ähm, ja, wie, wie so ein Parallel etwas gelebt haben, also das, das kann ich ja gar nicht so anders sagen, das ist wie so in so einer Glaskugel zu sein und nicht checken, dass man in einer K Glaskugel ist, also ich, ich, ich habe wirklich jahrzehntelang ne, so funktioniert und, und gedacht, ist alles in Ordnung, so. ne? Thomas, äh, du, du hast ja auch ähm, ganz viel klinische Erfahrungen. Wie hast du dort erlebt, wie man mit ähm, Trauma umgeht oder begegnet, aber auch im Sinne nicht nur die Patienten, aber die Angehörigen oder auch ja, die dort arbeiten? Und hm. ähm, hast du die die Jahre auch vielleicht so eine Entwicklung äh, beobachten können? Ja, sind, ja, ja, ja und ja, das sind ja viele Fragen. <lacht> Ja, ähm, ich ich, ich. ich komme schon drauf. Also was ich jetzt spannend fand in der davor in der Diskussion, ich habe mal mir zurechtgelegt, ähm, Sucht ist für mich so eine Mischung aus Flucht plus Suche gleich Sucht. Also die Menschen, die irgendwie eine Sucht haben, die suchen was oder die fliehen vor etwas. So, ja? Und das ist, finde ich immer spannend zu gucken. Und meistens ist tatsächlich der Kontakt, der hier auch angesprochen wurde, ja? wieder der gute Kontakt zu sich selbst oder Kontakt zu anderen Menschen. Der nicht da war oder der Kontakt, der da war, der war nicht gut, muss um man vorsichtig zu sagen. So, ja. Und was ich halt gele gelernt habe, also, das Trauma auch im klinischen Setting immer mehr ins Bewusstsein rückte, wofür viele, äh, sage ich mal, Symptome gab es nicht so eine richtige so Erklärung. Ja. Es passte irgendwie, aber dann doch nicht so gut und dafür war es zu so breit gefächert und. Und vor allem dieses Verständnis von der Komplextraumatisierung, das hat sie ein bisschen, also Schocktrauma, das ging dann schneller, dann kam so EMDR und das war dann erstmal so ein bisschen, ja, ob das wirklich funktioniert, dann hat es gut funktioniert. Dann war man froh, dass man dann noch ein weiteres Tool hatte. Und dann kam dieses Komplextrauma, eine ganz andere Geschichte. Und was ich halt spannend fand, dass man halt in der Zusammenarbeit einfach auch aus dieser Machtposition ein bisschen rauskommen muss, ja. Das, also Traumata ist ja häufig Inter. Personell, also von Mensch zu Mensch und dann funktioniert Heilung, ne, nennen wir jetzt mal den Begriff einfach, auch nur wenn ich von Mensch zu Mensch, mhm. da gibt es ja den Unterschied zwischen privat und persönlich, Ja, ich muss ja als Mensch irgendwie spürbar sein, ohne jetzt mich selbst zu offenbaren nonstop so. mhm. und da diese Gradwandlung hinzukriegen, das kam das dann immer mehr und fand ich persönlich auch ganz spannend so, ja. und dann, ob jetzt mit Philosophie oder mit Musik oder Kunst ähm, über den Körper in, in Verbindung mit Yoga kam dann dazu, wir hatten eine Pferdegestützte Therapie, Kunsttherapie, ich habe Musiktherapie gemacht zum Beispiel noch zusätzlich, ähm, also sehr integrativ aus verschiedenen Ebenen, aber nicht um es wegzumachen, das ist auch schon die Haltung ist falsch, sondern eigentlich mehr um es anzunehmen, ja, um Kontakt zu bieten, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, in sich selbst wieder Frieden zu finden, so, ja. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Arbeit, so schlimm die Sachen auch sind, die dazu geführt haben. Die Arbeit ist super, weil die, es ist es ist viel freundlicher und lustiger, als man auch denkt. Ja, Es ist viel zugewandter und tiefer. Und ja. das finde ich einfach das Schöne daran. Ja, dass, ähm, das wäre jetzt so meine Perspektive, dass ich gemerkt habe, es kam mehr und mehr dieses, oh Gott, Trauma, das ist so das Schlimmste, was es gibt, was es ja auch ist. Aber der Weg daraus darf es gar nicht sein, meiner Meinung nach. Der sollte im Grunde eigentlich anders sein. Ne? Menschlicher, weniger hierarchisch, weniger Macht machtbetont. So. Den, den Wandel habe ich schon gemerkt. So, ne? Mir nicht genug, muss ich auch sagen. Deswegen habe ich da ja dann auch irgendwann aufgehört. so Aber das, ich habe das gemerkt in den Jahren, dass, das, dass da viel passiert ist. So, ne? ja. Also wie du das so beschreibst, ähm, ist für mich... Oh, schon fast eigentlich hätte schon viel, viel früher uns logisch sein müssen. Das ist ja eigentlich logisch, weil Trauma nehmen wir, also wenn das, das Ereignis passiert, nehmen wir auch mit all unseren Sinnen wahr. Ne? Hm. Wir haben ja mehrere Sinne. <lacht> Dann dementsprechend müsste halt auch die Heilung <lacht> über mehrere Sinne erfolgen. Nicht wahr nicht nur über... Ja, aber man muss natürlich Macht <lacht> abgeben. Ne? Ich nenne es mal jetzt bewusst so. Ja. Vorher war es ja klar, ich bin die Koryphäe und hier ist der Patient. Ja, klar, mhm. Mhm. KVT, kognitive Verhaltenstherapie, wo eigentlich, wo ich so ursprünglich herkomme, mein Mutterschiff, der ist ja ganz anders von der, von der Zusammenarbeit, ne? viel direktiver. Und hier, das funktioniert auf Mensch-zu-Mensch-Ebene. So. Und da muss man halt anders, gleichzeitig muss man irgendwie mehr Wissen vielleicht, Zusammenhänge erklären, psychoedukativ und trotzdem. Das, ich finde das super spannend. Ich finde es eine total schöne Arbeit, so ehrlich gesagt. Ja, ne? so. Ja. Aber das, das merke ich, dass es manchmal halt noch nicht so durchgesickert, sage ich mal, weil viele Verhandlungstherapieformen, die anerkannt sind, funktionieren halt bei Trauma nicht so effektiv. So, ne? Und deswegen sind solche Kongresse einfach wichtig, um aufzuklären, dass neben tiefen psychologischen Verhaltenstherapie muss man was anderes her. So. Und das ist halt individuell so ein Best-of, sage ich mal, was für jeden Menschen am besten wirkt. Für den einen ja. ist Musik, für den anderen ist es Yoga. Das zu finden, das finde ich spannend. So. Und dann ein bisschen raus aus diesem eingekastelten Denken so, ja. Immer nur Best Practice und, und so weiter. Ja, es gibt ja. Ja, okay, also das, das habe ich gemerkt. Also das, das war dann für mich irgendwann zu eng, so, aber ich bin sehr dankbar für die Zeit, weil ich da viel natürlich gelernt habe auch. Ja. Weil wir jetzt gerade bei dir sind äh, und also, du sagtest ja schon, dass du auch Musiktherapie gemacht hast und du bist heute unser Gast ja. auch, <lacht> magst du jetzt etwas noch spielen, so zwischendurch? <lacht> Kann ich gerne machen, ja. Okay. Also eins von Johnny Cash.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 The old familiar sting I'm trying to kill it all away But I remember everything And what have I become My sweetest friend And everyone I know Goes away in the end And you could have it all My empire of dirt And I won't let you down Cause I will make you hurt I wear this crown of thoughts Upon my liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stain of time, the feeling disappears. You are someone else, but I am still right here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 My empire of dirt. And I won't let you down. Yet I will make you hurt. If I could start again. A million times away. And I won't keep myself. And I will find a way. Danke schön. So toll. Uh. Ja. ja um, das wäre übrigens noch ganz kurz. Was ich häufig gemacht habe oder mache, ist mit den Menschen zusammen Lieder schreiben, und zwar deren Songs schreiben. Ah, wow. Und das ist ganz super spannend. Ah, Gibt es die Variante biografisch verarbeiten, mhm. was manchmal leichter gefällt, wenn man singt und einen Ton dazu mhm. spielt. Okay. So wie manche Menschen, die stottern und wenn sie singen, mhm. sie stottern. Mhm. Ja. Oder so Mutmachtexte, Texte so. Das bin ich bald wieder oder so war ich mhm. schon immer. Und jetzt, Aha. Also das ist dann Aha. ganz toll, ja, wenn man so das alles so miteinander verwuseln ja. kann, sage ich es jetzt mal ganz professionell. So. Das finde ich halt immer sehr schön. Genau. Wow. Und genau ja. in die Richtung wollte ich endlich die Runde nochmal fragen, weil ihr ja alle, dass ja, ihr ja auch ähm, ganzheitlich arbeitet. Und Satya, magst du vielleicht ein bisschen erzählen? Ja? Ähm, du bist ja auch auf allen Ebenen unterwegs. Was, womit arbeitest du? Auch da finde ich wieder ganz hilfreich, was Thomas gesagt hat. Man, ich fühle mich immer so ein bisschen komisch, wenn ich sage, dass Traumaarbeit oder Traumaintegration, dass das tatsächlich auch Freude machen kann. Das erlebe ich nämlich auch so. Und es macht einfach wirklich sehr viel. Sehr viel. Es gibt sehr viel Sinn und Inhalt, Menschen dabei zu unterstützen, zu ihrem wahren Wesen gewissermaßen. Na, ich weiß noch nicht mal, ob man sagen kann, zurückzukehren. Wahrscheinlich ist es richtiger, dass die erstmals Kontakt aufnehmen zu dem, was das wahre Wesen ist. Mhm. Weil in der Traumaheilung ja immer auch so diese Fragen auftauchen, wer wäre ich eigentlich ohne meine... Konditionierungen, ohne meine Anpassungsleistung, ohne meine Überlebensstrategien. Das heißt, die meisten Menschen, die sich im Spiegel anschauen und sich die Zähne putzen, die sind eigentlich mit dem Überlebensmodus ihres Nervensystems in Kontakt und gar nicht so sehr mit dem, was vielleicht in und mitgegeben wurde. Und das macht einfach sehr viel Freude und nicht nur dem Therapeuten, sondern das macht natürlich auch dem Klienten sehr viel Freude, wenn er erleben kann, dass das freier und leichter und einfach immer angenehmer wird. Und was ja, das klingt so, so unprofessionell, aber ich halte es tatsächlich auch für ganz, ganz wichtig dass die Verbindung zwischen dem Therapeuten und dem Klienten eine gute Verbindung ist. Und das ist ja auch so naheliegend. Ich meine, wenn man gerade auch bei, bei Bindungstrauma, wenn da unterbrochene Bindungserfahrungen oder sogar schlimme Bindungserfahrungen gemacht wurden, dann ist es absurd, davon auszugehen, dass es egal ist, bei welchem Therapeuten man sich wiederfindet. Da muss eine, eine Zuneigung sein oder eine, eine Sympathie sein. Das ist, ansonsten kann da nichts Neues ins System reinbringen. Und was ich halt auch immer wieder hochspannend finde, wann hört Trauma, also wann ist das, was mich beschäftigt, tatsächlich ein Ausagieren meiner trauma -Folgen? Und wann ist das, was mich beschäftigt, das ganz normale Leben? Und je weiter man kommt im Heilungsgeschehen, umso diffuser werden da auch die Grenzen. Und wenn Menschen, mit denen ich beispielsweise sehr lange zusammenarbeite, sich dann ganz aufgewühlt zeigen, ob irgendeines Ereignisses gerade in ihrem Leben, dann ist das keineswegs immer so ganz sicher, dass die gerade noch ein Traumateil da drin haben, sondern das kann die Herausforderung eines normalen Lebens sein. Und auch das auseinanderzufisseln, finde ich sehr spannend. Und dann taucht ja auch irgendwann die Frage auf, wann ist Trauma eigentlich vorbei? Und wie, wie, woran merke ich, dass Trauma vorbei ist? Und wie, wie geht das? Also wie kann ich das überhaupt schaffen, dass Trauma vorbei ist? Und das ist jetzt zugegebenermaßen eine sehr ähm, theoretische Sache, aber für, ich finde das gleichzeitig eben auch sehr mutmachend, wenn ich meinen Leuten sagen kann, Trauma ist im Grunde, zumindest theoretisch, dann vorbei, wenn du aufhören kannst, zu reinszenieren, weil was wir hier so vorher besprochen hatten, diese Traumafolgen, die haben ja unter anderem oder sind unter anderem das, dass ich grundsätzlich alle Menschen mit Gefahr überziehe, alle Situationen für gefährlich halte, weil ich projiziere. Und alles, was ich nicht klären kann oder integrieren kann, muss ich projizieren. Und das ist das, was du vorhin sagst, Timo, der Partner oder der Nachbar sagt irgendeinen Satz. Oh, ich bin zutiefst getroffen, weil ich projiziere, weil ich gar nicht in der Lage bin, neutral zu hören, was der andere sagt. Und nach dieser theoretischen Definition könnte Trauma in dem Moment aufhören, wenn ich nicht mehr reinszenieren muss. Und das ist nun aber dummerweise ja keine Frage des Wünschens und Wollens, weil der präfatale Kortex nicht dafür zuständig ist, zu sagen, okay, ab morgen höre ich auf mit diesem Reinszenieren. Das ist natürlich auch eine Frage des Körperzustandes. Aber dennoch, es kann also Menschen, die gerade erst, so wie du das Gabriela, so in relativ hohem Alter, mit 50 oder 60 so langsam mal durchgeklickert kriegen, dass die wohl mit Traumafolgen zu tun haben, die kriegen ja ganz weiche Knie, wenn sie sich vorstellen, dass sie die restlichen 60 Jahre, die sie noch zu leben haben, womöglich damit verbringen müssen, diese Traumafolgen alle wieder aufzulösen. Und wenn die dann ein zugegebenermaßen theoretisches Konzept hören, so dass es in dem Moment vorbei sein kann, wenn ich mehr reinszeniert werden muss, das erlebe ich tatsächlich auch als, als mutmachend. So, und das sind diese, ja, ich weiß gar nicht, ob das so viele verschiedene Ebenen sind, aber wahrscheinlich, um es lebendig zu gestalten, kommt tatsächlich immer so ein bisschen was, was zusammen in Therapiegeschehen. Ja, und nicht zuletzt natürlich auch die, die Sinn, Sinnfrage. Ja. Mhm. Darf ich? <lacht> Mir hat das gerade sehr gut gefallen. Was du gesagt hast mhm. und äh, du sagst wenn man nicht mehr inszenieren muss ähm, ich, ich hand hier dann mal mit dem Begriff wenn ich handlungsfähig bin also wenn ich mich nicht mehr als handlungsunfähig erlebe und wir haben einen Begriff die ganze Zeit vermieden äh, nämlich äh, über Täter und Opfer zu sprechen also eine andere Definition wäre wenn ich mich nicht mehr als Opfer definiere genau wenn ich mhm. Mhm. agieren kann jederzeit, wenn ich nicht mehr in die Lebung komme, in die Situation wenn sich ein Muster, wo, das ich wie eine höhere Macht erlebe, wiederholt. Ja, und dann sicherlich wünschenswerterweise auch, wenn ich so agieren kann, wie ich agieren möchte, also wie ich mir wünsche zu agieren und mich nicht in irgendeiner Schleife beim, beim Ausagieren ertappe. Das ist ja mhm. sicherlich auch noch ein Unterschied. Das, ja, klar. Also, mhm. Aber wichtig an dem Gedanken ist auch, äh, aus der Opferrolle kommt man nicht raus, dadurch, dass man den Täter besser kontrolliert. <lacht> das hast du gut gesagt. <lacht> <lacht> also, die mhm. glauben halt immer, die müssen die Täter, mhm. man kann natürlich die Beteiligten benennen und an, an schädliches Verhalten, aber mhm. äh, Arbeit am Täter hilft mir nicht, aus meinem Problem herauszukommen. Das ja. ist auch noch mal. Ja, ähm, ich habe hier so rechts äh, gelesen, ähm, da hat eine Angelika Euer auch so angemerkt, ähm, dass eben das eben nicht getan ist mit einer einmaligen Einsicht, meine, wie, wie mein Trauma gebaut ist oder wie es geschehen ist, sondern dass es ja eine, eine Arbeit braucht, dass man sie Werkzeuge oder Tools äh, entwickeln muss äh, für sein Leben. Vielleicht reden wir in die Richtung ein bisschen weiter noch. Mhm. Konstruktiv. Um, Ver Ver Verzeihung, äh, ich, war, ich war irgendwie mal zeitlang. Du warst da. draußen, ne? Ja, ja genau, genau. Mhm. Ähm, ja, Fried Günther, was du gerade sagst, ähm, was die Angelika angemerkt hat, das war ja sehr lange so ein Image, nicht wahr? das ja, sobald man Einsicht gewonnen hat, ne, dann hat man jetzt schon gelernt und so. und mhm. Gerade bei Trauma sagt man ja so, dass das müsste eine werden, oder? So, danke. Ja. <lacht> Weiter. Ja, <lacht> Alles, ja. ja. Nee, also das, das ist tatsächlich, ich habe auch viel Selbsttraumaarbeit für mich gemacht, ähm, bei, bei guten, beim guten Therapeuten. Und eine große Einsicht war für mich, dass Trauma-Integration viel weniger in der Sitzung passiert, sondern in der ganzen Zeit danach, wenn ich dann auch für mich bin und das Ganze sacken lasse. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe. Ich habe relativ früh angefangen, in diese Arbeit einzusteigen, auch für mich persönlich. Und ich habe auch Erlebnisse gehabt, wo ich Retraumatisierungen bei Therapeuten stark erfahren habe, ja, wo ich wirklich wieder voll reingeschmissen wurde. Und da wurde mir dann wirklich erst, nachdem ich das dann hinter mir gelassen habe und was Neues begonnen habe und mehr in diese integrative Arbeit gegangen bin, die integrative Traumaarbeit, wurde mir eben bewusst, dass. Trauma, Integration und Heilung Zeit braucht. Dieser Integrationsprozess, den kannst du nicht durchjagen, indem du ein möglichst straffes Programm machst und sagst, jetzt machen wir noch das, jetzt machen wir die noch, die Intervention. Das ist wie diese alte Denke auch in unserem System, ja ob das jetzt Leistung oder sonst was ist, ja, Trauma und dann hier und dann da noch. Das habe ich tatsächlich vorher so erlebt gehabt und mir dann so bewusst wurde, wow, Trauma, Heilung braucht Zeit und vor allem Ruhe ja, und Integration. Und die passiert eben nicht nur in der Session, sondern ganz viel danach, wenn ich es arbeiten lasse und integrieren lasse. Und ich muss gar nicht Danach so viel dafür tun, sondern es passiert einfach nach so einer Traumasitzung. Ich muss mir nur die Ruhe geben, damit ich nicht sofort wieder in den Trigger und in den Stress komme und so weiter. Ähm, genau, das war für mich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ja, ich habe da dazu eine ganz äh, einfache Geschichte. Ähm, ich habe mal traumatherapeutische Arbeit oder einen Teilschritt. Geschrieben mit dem Problem von jemandem, der meinetwegen Angst hat von der Tiefgarage. Äh, warum auch immer, aber da, das blockiert ihn. Und äh, wenn ich ihn an der Hand nehme und mit ihm in die Tiefgarage gehe und wir das eine halbe oder Stunde aushalten, dann wird sein Angstpegel runterfahren. Und er wird sich normal fühlen. Vorausgesetzt, ich als Begleiter bin ruhig dabei und steigere das. <lacht> durch. So, und solche Therapeuten gibt es ja auch. Und, ähm, <lacht> <Aha>. <lacht> und, äh, und äh, wenn ich mit ihm draußen, wieder draußen bin, dann kann er nie wieder dem Gedanken äh, vollständig nachgeben, dass er die Angst oder die Frage nicht aufnimmt. Also wenn das, das, ist das, was er körperlich gespeichert hat, wird körperlich speichert, egal was er denkt, er speichert körperlich, ich kann es aushalten, ohne dass ich sterbe. Und das ist das, was wir so begleitend häufig machen. Ähm, die Erfahrung vermitteln und die Erfahrung, die macht dann den Unterschied, aber natürlich muss, muss er dann sich weiter an ähnliche Erfahrungen rantasten. Aber sein Selbstbewusstsein ist gestärkt. Ich würde gerade ganz kurz, wenn ich darf, dazu ergänzen, weil ich nämlich glaube, dein Händchen halten ist der Bringer gewesen, Fried ja, ja. Günther. Weil nämlich dadurch, dass du sein Händchen gehalten hast und selber ruhig warst, konnte er sich an dir runterregulieren. Wenn du ihn allein in die Tiefgarage geschickt hättest, wäre das im Überlebensmodus geschehen, seine kortikalen Funktionen wären runtergegangen und er hätte gewissermaßen gar nicht begriffen, dass er das überlebt und aushält. Ja, aber dadurch, dass du Händchen haltend dafür gesorgt hast, dass er präsent sein konnte, konnte er tatsächlich integrieren und neu verschalten. Oh wow, ich habe es ausgehalten. Also dein Händchen war der Bringer in, in meiner Wahrnehmung. Jetzt weißt du, wie viel ich davon halte, dass in der herkömmlichen Psychotherapie beruhigender Körperkontakt verboten ist. Ja, irre, ne? ja, echt. Ich <lacht> finde, da müsste man nur aufpassen, dass da nicht die Verbindung ist, weil du dabei warst, habe ich es geschafft. Das ist okay. nämlich, was ich mhm. häufig gesehen habe. Ja, ja, ja, okay, ich nicht ja. schauen, ich, ich okay. weiß schon, was du meinst. Dass ich, du, du, das habe ich auch. ja nein, gibt nein, noch damit, noch Die Verbindung gibt es dann auch so. Ne? Ich schaffe das nur, wenn, wenn Fried, -Günther, wenn dabei Fried Günther dabei ist. Fried Günther dabei ist. Ich muss morgen in Urlaub fahren, kannst du nicht mitkommen. So, ja? das, <lacht> nein. nein, das ist klar. Das ist das, was mit dem auf den Weg geht. Mhm. Deshalb, das für ja den ersten so Schritt so, ne? Genau, ermächtigen ja. und dann Schritt mhm. für Schritt mhm. alleine mhm. da. Nee, ja, Alleine lassen klingt so falsch, ne? aber Selbstermächtigung führt ja dazu, dass ich, wenn genau. ich, äh, mir geht es in meinem Alltag wirklich so. Das ist auch etwas, was ich sozusagen gelernt habe. Ich hänge manchmal auch hypnotisiert vor Situationen. Was weiß ich nicht, ja. ums Finanzamt kümmern. So. Ich gehe tatsächlich hin und äh, frage jemanden, den ich kriegen kann, kannst du bitte neben mir sitzen? Weil irgendwie schaffe ich es sonst nicht den Telefonanruf zu machen. Ja, das Super, war. sehr gut. Mhm. Mhm. Ja. Für den Klienten halt vermitteln. Es geht nicht ja. um die eine Person, es geht überhaupt, dass ein Mensch dabei ist. Ja, ja. Genau. Mhm. Magst du uns, Timo, vielleicht ähm, das aus, aus eurer Sicht, also hat es mit Oxid, nur einfach auch rein Neugierde, Oxidotin ja. und Serotonin, das zu tun? Oder? Genau, also Oxytocin, also Oxytocin ist ja, sag ich mal, unser Kuschelhormon, das ist aber auch ähm, nicht nur ein Kuschelhormon, Oxytocin wird ja ausgestoßen, wenn wir eben Bindung, Berührung aufbauen, das heißt, das spielt bei Mutter, Kind eine ganz große Rolle, auch bei der Geburt etc., es hat mehrere Funktionen und da ist jetzt eigentlich dieser, dieser, dieser, sag ich mal, körperliche oder wissenschaftliche Zusammenhang ist dadurch, wenn Oxytocin ausgeschüttet wird, Wirkt es regulierend auf alle Stationen unserer Stressachse, also Amygdala, Hypothalamus ähm, und auf die Hypophyse. Also das strahlt sozusagen überall ein, das Oxytocin, und beruhigt jeden Teil der Stressachse. Und damit entsteht dieses Gefühl in uns von Geborgenheit, Vertrauen und... Mhm. Ähm, Deshalb auch in den Momenten, wo uns was Schmerzhaftes passiert und wir Bindung bekommen und Oxytocin wird ausgeschüttet, kann das eben verhindern, sozusagen, dass ähm, wir das nachhaltig oder zu sehr nachhaltig abspeichern und daraus dann eben unsere Verhaltensmuster und Glaubensmuster zu stark entwickeln und Gefühlsmuster. Genau, also Spannend. das ist praktisch. Oxytocin ist tatsächlich auch auch ganz wichtig, ja. Und, Mhm. Deshalb zum Beispiel, ähm, wir arbeiten viel mit Gruppen. Das heißt, wir haben dann 30 bis 40, manchmal auch 50 Menschen in Gruppen. Und es hat den Grund, ähm, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass einmal Gruppen den Prozess sehr schnell aufmachen können natürlich. ja. Die spiegeln sich gegenseitig. Das ist unglaublich, wie schnell, wie schnell da die Trigger <lacht> aufgehen und die Deckel <lacht> aufgehen. Ähm, ja, es hat Potenzial, auch dieses fast ein bisschen schneller aufzureißen, wie man es vielleicht machen würde in einer Einzelsitzung. Also du hast es nicht immer in der Hand, wenn du mit 40 Menschen arbeitest, was da so hochkommt. Aber was ich halt auch sehe, ist in dieser Gruppenarbeit, äh, gruppendynamischen Arbeit mit Menschen, dass auch ein riesen Heilungspotenzial in dieser Gruppe steckt. Ja? Wenn, wenn ein Mensch sozusagen, wenn ein Thema hochkommt, ein Trauma hochkommt und dann arbeitet man mit dem Menschen vor der Gruppe, und danach findet noch eine Healing-Session statt, wo alle, die möchten, vorkommen und vielleicht die Hand auflegen, wenn es der Mensch möchte. Und da Energie fließt, die spürst du im ganzen Raum. Dann mhm. passiert unglaublich viel Heilung durch die Gruppe auch, durch andere Menschen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich glaube, was unsere Zukunft braucht, neben der Einzelbegleitung. Auch, dass Menschen zusammenkommen zur Heilung, zur Heilungsarbeit. Ja, Weil mhm. das auch also ein sehr großer Schlüssel ist für uns. Mhm. Ja. Ich finde das jetzt ganz, ganz ja. toll, dass du auch als zum Teil Wissenschaftler, aber vor, über oder vom Handauflegen oder Hand ne, gesprochen hast, weil das wird ja auch häufig, ne, so irgendwie in gewissen Schubladen so reingetan und klar ist es das so, dass wie du gesagt hast, sie ja. freiwillig, ne, weil bei vielen ist es oder wurden gerade auch die körperlichen Grenzen ja. überschritten und, ne, ja. und das ist ja auch immer mhm. abzuwägen, aber wir wissen das, ja auch um die heilende Wirkung. Ja, das stimmt. Und dann ist es auch wieder ein wichtiger Punkt. Daraus kann ja auch viel ganz viel Lernen und Entwicklung entstehen. Es kann passieren, dass auch mal jemand über seine eigenen Grenzen geht in der Gruppenarbeit. Ja? Und jetzt kann man sagen, das ist schlimm. Oder man, und das passiert dann eben häufig, dass man das natürlich auch aufdeckt. Und dann der Mensch auf einmal merkt, Ah, okay, das ist nicht nur was, was mir hier in dieser Gruppe passiert. Das ist was, das hat was in meinem gesamten Lebens, äh, Leben zu tun. Ja, ich lasse Menschen über Grenzen gehen. Und hier wurde es mir noch mal ganz deutlich gezeigt, aber in dieser Gruppe, in dieser geschlossenen Gruppe, wo Vertrauen herrscht, habe ich die Möglichkeit, das jetzt für mich zu üben die nächsten Tage. Ja. Ja? Und das auch so mitzunehmen in dieser gruppendynamischen Arbeit. Ja. Toll. Ja, wir hätten jetzt noch eine knappe Viertelstunde. Und. Ich würde euch noch gerne die Frage stellen, was, was, was seht ihr an vielleicht ähm, ja, Lösungswege oder, ich sag mal, Wünsche ähm, für eure Arbeit auch? Also im Sinne, was, was, was müsste sich vielleicht verändern, damit wir alle äh, und gemeinsam Warum man anders umgehen Wer mag, der, der kann. Wer mal. Da könnt ihr das auswählen. Äh, naja, also es, es gibt einen Bereich. In, in der äh, Psychotherapie tut sich ja insofern gerade etwas, dass, dass es so eine Einsicht gibt, dass nach. 50, 60 Jahren Psychopharmaka, dass die halt nicht helfen und dass man jetzt äh, sehr stark auf die Forschung mit psychoaktiven Substanzen setzt. Und das bin ich durch. Ich hab, äh, bin da sehr aktiv in dem Bereich seit 25 Jahren, habe da aber auch gewisse Bedenken. Äh, MDMA, was in den USA zum Beispiel, können, können Mediziner mittlerweile offiziell eine Ausbildung machen für Therapie mit MDMA. Und es gibt auch einzelne Bundesstaaten, wo jetzt offiziell das als Therapie eingesetzt wird. Funktioniert ja gerade darüber, dass es eine massive Oxytocin-Ausschüttung im Körper bewirkt. Mhm. Und wenn man das therapeutisch einsetzt, bedeutet das, dass der Klient erfährt, wie es ist, sich wieder wie geborgen an der Brust seiner Mutter zu fühlen. Mhm. Mhm. Und ähm, im... Äh, ähm, und das äh, macht dann, dass er weiß, was er eigentlich die ganze Zeit gesucht hat. Wenn er ständig in diesem überhöhten Cortisolspiegel umherläuft, was auch immer er für Strategien hatte, äh, er entdeckt plötzlich, eigentlich sucht er das Gefühl von Geborgenheit. Und dann ist es die Aufgabe zu vermitteln, wie er in seinem Leben dafür sorgen kann, dass er sein Leben eigenverantwortlich so einrichtet. Und das bedeutet insbesondere, dass er sich um menschlichen und sozialen Kontakt auf bestimmte Art und Weise kümmern muss, wo er zum Beispiel die Fähigkeit entwickelt, zu unterscheiden, wann ein Mensch ihm zugeneigt ist oder bedrohlich ist. Dass er das nicht cortisolbedingt dauerhaft Angst vor Menschen hat, sondern der wichtigste Schritt ist, dass er wieder lernen kann aus einem angstfreien Zustand, zu unterscheiden, wer gefährlich ist und wer nicht, und sich dann geborgene Lebensräume schaffen können. Und ich persönlich mache ansonsten mit Menschen eben diese fünf Grundbedürfnisse, wie sie lernen können, beruhigenden Körperkontakt im normalen sozialen Alltag zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, Selbstwirksamkeit zu erleben, auch Transzendenz oder Freiheit von Bewertungen und Urteilen, auch Freiheit von eigenen bewertenden Denken, wie auch immer so. Und also ich glaube, dass man eigentlich schon, dass es einen, einen Weg gibt, wo man Grundverständnis von Trauma bekommt und dass es darum geht, was Menschen wirklich brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Und dann, dann drückt es meiner Meinung nach sehr stark nachher in den pädagogischen Bereich, weil wir Reparieren alles, was wir, was wir den Kindern nicht mit auf den Weg gegeben haben, oder wo wir sie mit unserer Aufmerksamkeit alleine gelassen haben. Also Traumatherapie ist ja immer nur im Nachhinein reparieren. Aber wenn wir dort eine Reduktion erfahren wollen, müssen wir selber alle aufmerksamer werden und besser verstehen, was wirklich wichtig ist für ein gesundes, erfüllendes Leben. Und das möglichst früh anzusetzen, bevor man stattdessen Ersatzkonsum anbietet. Mhm. Ja. Heroin wird mit Methadon ersetzt, was noch gesundheitsschädlicher ist als Heroin selber und so weiter. Also man muss die wirklichen Bedürfnisse der Menschen und man muss sehr genau einen Weg finden, sie mitfühlen zu können. Das ist unsere Aufgabe. Und dann helfen wir ihnen, für sich selber besser zu sorgen. Mhm. Satya? Ach, ich fürchte, ich bin da, ich bin da glaube ich wirklich schrecklich langweilig und sehr konservativ, weil ich, ich setze wirklich so sehr darauf, dass die Gesellschaft immer äh, sensibler wird und immer offener wird. Und deswegen liebe ich auch diese, diese Art von Kongress, wie du, sie, wie du sie anbietest. Und mir ist es tatsächlich auch lieber, dass das Thema Trauma ein bisschen inflationär so verwuscht wird, äh, als dass gar nicht darüber gesprochen wird. Weil es lässt sich, sonst wird es immer ein Flickenteppich. Wir, wir sind nun mal eingebettet. Niemand kann aus der Gesellschaft raus. Und äh, wenn wir da was, was Homogenes haben wollen, dann, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als das Wissen um Trauma immer mehr zu verbreiten. Und ich gehe auch davon aus, selbst wenn das keck ist, aber ich gehe wirklich davon aus, dass wenn wir keine Kriege mehr auf der Welt haben wollen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das Thema Trauma immer breiter und breiter zu streuen, weil es absolut illusorisch ist, eine friedliche Welt haben zu wollen, wenn uns in uns das, das Nervensystem im Überlebensmodus tobt. Das kann und kann nicht klappen. Und deswegen tatsächlich so ganz langweilig und ganz konservativ diese Information Wissen vermitteln. Hm. Danke. Timo, deine Gedanken? Ich kann mich da ganz gut anschließen. Ähm also ich komme tatsächlich auch wieder einmal, weil für mich ist, bevor wir Traumaheilung in der breiten Masse erfahren können, ist die traumainformierte Gesellschaft erstmal wichtig. Das ist für mich der erste Schritt, um dann weitergehen zu können und die Traumaheilung mehr in die Gesellschaft zu tragen. Aber ich glaube auch, dass das, dass das die Zukunft ist aus dem Grund, oder dass das unsere Zukunft sein sollte aus dem Grund, was wir aktuell machen ist, jemand hat Burnout, jemand hat Depression und wir verurteilen den Menschen dafür, dass er im Leben nicht klarkommt. Das heißt, wir gehen auf den einzelnen Menschen zurück und schauen nicht einmal dahin, Vielleicht ist es die gesündeste Reaktion, die dieser Mensch gerade zeigt, weil er in einem vielleicht in einer Struktur lebt, in einem Unternehmen, in, in, in einem System, was ihn nicht anderes als krank machen kann. Und wenn wir da nicht hinschauen, ja, wenn wir da nicht beginnen hinzuschauen, diese diese krankmachenden Systeme, die wir uns gebaut haben zum Teil, wenn wir da nicht hinschauen und die verändern, dann können wir über Jahrhunderte Traumaheilung auf individueller Ebene machen. Aber wir werden uns immer im Kreis drehen. Das, wie, wie du gesagt hast, es wird weiterhin Kriege geben. Und vor allem, Kriege ist ja nur eine Sache. Das, was wir mit der Natur machen, ist eine ganz andere Sache. Weil das, was wir mit der Natur machen, hat was mit einer Abspaltung von uns selbst zu tun. Wären wir mit uns verbunden? Und wenn wir mit der Natur verbunden, könnten wir das alle gar nicht machen. Da wäre der Schmerz viel zu groß. Das können wir nur, weil wir abgespalten sind als Menschheit. Und wenn wir noch was verändern wollen für die zukünftigen Generationen, die jetzt die nächsten ein, zwei, drei Generationen, wenn wir so weitermachen, haben die kein schönes, nicht ansatzweise mehr ein schönes Leben, wie wir es haben. Gar nicht. Und, und deshalb geht für mich gar nicht der Weg, also ist für mich der Weg, wirklich die Gesellschaft mitzunehmen. auch. Ja, ja. ja genau. Lieben Dank. Und jetzt äh, an Thomas. Bevor du da noch mal singen würdest, nicht wahr? <lacht> <lacht> ah, wir wollen ja keinen re-traumatisieren, ja. <lacht> <Nein>. <lacht> ja. Total. Ich glaub, um, das ist eine gute Idee. <lacht> also ich bin ein großer Fan von sowohl als auch, immer mehr. Also sowohl organisatorisch gucken, systemisch gucken, also wo ist im großen Kontext. Dissoziation, ja, wo hat sich vielleicht die Führungsetage von den Mitarbeitern entfernt? Wo hat sich der von dem entfernt? Wo ist kein Kontakt mehr? Und dann wünschte ich mir, dass es immer weniger so einen Wettstreit der Schulen gibt, sondern dass man guckt, wie kann man gemeinschaftlich was Gutes finden, was für den Menschen jetzt funktioniert und dadurch auch für alle. So ist es mir immer noch zu verkastelt und so, so ist richtig und so ist nicht richtig und es geht, glaube ich, gar nicht um die Tools, sondern um die Haltung grundsätzlich. Okay. So, ja? also das das finde ich schön, finde ich auch an dem Kongress so gut. Ja? Ich glaube, sehr angenehm, heute auch zuzuhören. Das bei viel, also wir nicken ja die ganze Zeit fast schon. Das ja? ja, finde ich gut. Und trotzdem hat jeder seinen eigenen, seine eigene Biografie, seinen eigenen Background, seinen eigenen Blick nochmal auf, auf so eine Nuance zu finden. Das finde ich schön, nicht so sehr dieses auch in der Profession so ein Gegeneinander, finde ich schon ja. gut. Also das fände ich gut. Einfach offener, freier, näher, menschlicher. So, ja, das. ja. ja. ja das danke. Das war ja eben auch äh, der Gedanke auch für den Kongress, weil alleine schafft man das nicht. also Und wir, wir denken, es gibt ja schon viele, die ja für sich oder halt für ihre kleinere ne, Umgebung das denken und versuchen das Beste. Aber je mehr wir uns ne, zusammenschließen, ähm, dann können wir, umso mehr wirken. Ja, toll. Ja, Thomas. Ja, ich Gitarre kann mit dem Ich es probieren, aber ich habe leider so mit dem Husten zu tun. Egal, ich versuche es mal, ja? so weit wie es oder, geht. Oder, oder nur, nur Gitarre spielen. Wir müssen also quälen, das kommt mit. People ein. pleasing. Wir das sind auf dem Traum. Nein, ja. also. Nein ich finde, das ist ja wichtig. Ich, find, also ich kann ja nicht die ganze Zeit sagen, wir müssen neue Wege gehen. Mhm. Mhm. Da muss ich auch ein bisschen dahinter stehen, finde ich. Und deswegen hatte ich überlegt, soll ich das jetzt machen? Und. Oh, ja. Ja, ich finde Musik gut. Musik war meine Rettung über viele Jahrzehnte. Ja? Mhm. Ich mache ja Traumatherapie, nicht nur, weil mein Leben immer super easy war. <lacht> Ach so. Aber was, was ich immer da cool. war, ich ja, die, Musik, nein, die Musik war immer da. Ja? Die Musik war immer da, Kunst war immer da und ich finde es auch glaubwürdiger, wenn ich meinen Menschen sage, die nicht arbeiten, vielleicht mal was trauen. Machen Sie doch mal. Da muss ich auch vormachen, finde ich. Ist so mein Anspruch, ja. Also deswegen würde ich, ich mache das jetzt mal so gut, wie es halt geht. Macht mir ja, auch Spaß. Genau, genau, so ist es. Okay, und jetzt machen wir noch einen lustigen vielleicht zum Abschied oder ein bisschen was schnelleres. Ja, da und da kann ich auch noch äh, danach die Gewinnerin, das ist eine Gewinnerin, verkünden. Oh, okay. Ja, genau. <lacht> Love is a burning thing and it makes a fiery ring.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 Okay. Danke, danke. Ja, du warst wow. ja kurz davor, ne? Mit dem Ja. Okay. Ja. Vielen Dank. Und ich darf jetzt sagen, also das ist die Julie P. Mehr möchte ich nicht hier im Großraum verkünden. Aber sie kriegt dann sowieso auch eine Benachrichtigung. Und genau, sie hat ja das Coaching gewonnen. Ja. Heute in drei Minuten <lacht> geht ja dann der Kongress wirklich zu Ende. Und ich habe heute auch schon in, in so einem Videobotschaft in, in dem Newsletter ausgesprochen. Das habe ich schon gestern Abend aufgenommen. Ich habe wirklich mit dieser, mit dieser Welle sozusagen überhaupt nicht gerechnet. Und es ist für mich eine unglaublich bereichernde Erfahrung. und auch zugleich ein, ein, ein, ein Beginn, ja ein Beginn von, weil das hört ja nicht auf, sondern zugleich ist letztes Endes ein, ein Auftakt ja, dafür, dass, dass, dass wir, also schon mal diese 77 und die ja auch da im, im live durch teilgenommen haben und immer mehr, die ja auch nächstes Jahr mitmachen und auch weitergeben ja, über den Kongress und auch dann über das Forum, wo wir jetzt auch unterjährig ne, Austausch neue Interviews, Berichte, äh, damit reinkommen dürfen, dass es auch eine Art Anlaufstelle ist für Betroffene, für Angehörige und eben auch für, für diejenigen, die ihr helfen können, damit ja uns letztes Endes, ja gegenseitig bereichern und mehr Bewusstsein auch in die Gesellschaft. Ich, bin, ich möchte mich nur bedanken, glaube ich, jetzt. Und ja, <lacht> ich bin überwältigt und einfach nur glücklich. Wie schön. <lacht> ja, alle mitmachen. Ja, und ja. dir auch vielen Dank für die ganze ja. Organisation und ja, für die genau. Mühe und für diese Wahnsinnsarbeit, die du da geleistet ja, hast. Ja, ganz genau. Vielen Dank, Gabriele. Dich toll, ja. Ja, für uns gemacht. <lacht> Sehr schön. Ja, dann. Dann schmaust du es jetzt aus. Genau, genau. Einen wunderschönen Abend erstmal. Und Danke. wir hören okay. und sehen uns ja weiterhin. Genau. Okay. Vielen Dank. Ciao, okay. ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>